Einen schönen guten Morgen. Morgen, ein paar Meter haben wir schon drinnen, es ja. hilft wir sind immer noch in Italien, die Hundböen, die Sonne scheint, die Berge sind da und wir haben echt super Aussicht schon, ja. nach ein, ein paar Minuten treten muss man sagen, ähm, richtig krasses Panorama, richtig richtig satt und für uns geht es heute auf den Bergkamm auf ähm, alte Militärstraße, Es sollte recht eine coole Sache werden wie genau das Ganze jetzt verläuft, weiß ich noch nicht. Deswegen halten wir es jetzt noch ein bisschen bedeckt und übertreiben das Ganze nicht. Und, ja, werden dann noch einschalten, wenn es dann wirklich soweit ist mit dem Ganzen. Ich kenne die Routen noch nicht. Das ist eine reine Exploratur. Jetzt wir das Beste. Ich da hinten gut. auf jeden Fall sieht man ganz versteckt drin einen Kurnen. Der geht von Venzone auf. Und ich auch ein hammer Drellberg. Richtig cool. Ja, und da euch, was ein bisschen bewölbt ist, ist eigentlich schon das Meer. Genau. Also wirklich eine coole Sache da drin. Sehr gut. Ja, packen wir so, ja. oder? Ja. Wir sind angekommen im Dörfe wirklich gefüllt noch mit Wasser auf, coole Wasserstück gefunden. Und was da total cool ist, die haben da eine Kost aufgebaut. Genau. Wir sind jetzt da eigentlich da im Mont, Monte Aberta. Und bei uns geht es jetzt eigentlich um 700 Öfer auf Richtung Monte Brennica. wir sollten auf den Sattler mal kommen und wir schauen, was es weitergeht. Das ist unser da sind wir gewesen. Da haben wir Geschichte total einkast. Und das sehe ich seht, das ist eigentlich da echt total verschlossen und befestigt. Da sind wir raufgeradelt. Das ist ein Und ganz eine coole Geschichte. Ähm, Ausrichtung ist die Süden, also soll es relativ trocken sein. Da ist schon die Staatsgrenze Slowenien, wir sind im Grenzbereich. Und da hinten ist eigentlich das Waldres. Ja. Ähm, den haben wir auch schon mal gemacht. Auch auf in unserem Block schon drinnen und da ist das do doch dann echt krass viel los Places also wer sich da ein bisschen auf die Suche macht, findet dann einen Haufen Anstehen. aber es ist voll super. Normal. Natürlich genau mit normalen. Mit E-Bike macht es natürlich mehr fahren, aber mit normalen ist es auch machbar. Voll super. Das Wetter spielt uns bis jetzt gut mit. That's the way, aha, aha, I like it. Wie seht ihr es? Wir sind schon gut weit oben. Und wir haben einen Hammerweg Weg rauf. Schaut euch das einmal an. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Wirklich macht eine Aufnahme für die Ewigkeit. Schaut euch den die Weitblick an. sieht euch ein bisschen aufs Meer. Das ist ein Wahnsinn. Und da hinten ein Taglemento. Ja, dann ballern wir wieder euch in den Trail. Und wir haben bis jetzt 100% aller Leute, die wir getroffen haben, waren Radelfahrer, weil wir haben noch einen getroffen, das war ein Biker. Nein, ja Und schaut mal da hoch, was da endlich wachsen bei den Aufgehen. Das ist Wahnsinn, oder? Oh, wir haben vor die Fette erdecken gesehen. Wachsesteil. Weiß ich auch nicht, es war groß. Zeit lang hat es mich aufgezogen. Und dann hat es eine Kur gegessen, glaube ich, so groß. Also nichts groß, wissen wir. Na, wunderschön, wunder, wunderschön. Da hinten draußen ist der Matayur. Zumindest das man sieht nichts hinten. ist der Matayur, den haben wir auch gemacht mit dem ewig langen Trail. Oh, ja. Der Trail wird sich halt nicht verstecken vom anderen. Ist einfach ein Trailmonster. Und unglaublich, was da geleistet worden ist. Man muss sich feststellen, die haben mit der Hand einfach da alles euchergeschlagen. Für einen Krieg, der was eigentlich nichts Gutes war. Und 100 Jahre später da kann man ihn einer aufdenkt. Und wirklich ein Wahnsinn. Ja, wettertechnisch Bewölkung, 50-50 Chance, jetzt wird es wieder schattig. Sparen wir jetzt die Sonnencreme. Adler. Wo? Ich weiß. Sicher ist gerade Ah, da hinten sind Adler, 60 ist nicht. Da kreisen Matz, Adler schon mal dumm. die sind in dem Gebiet eigentlich typisch. Mehr mehr Adler wie als irgendwas. Also nur noch Edel. Ja, cool! Der Kerl vom Kreuz wow. und der Weg wird einfacher. Es ist echt nur noch geil. Ja, auf jeden Fall. So die beeindruckendsten Kette dazu. Wahnsinn! Jetzt, was da vorne ist, das Kreuz. Yeah! Wow, dies auch von ja. Ah, sasa, ja. sa. wir haben es geschafft. Die Vicky ist müde. Nein, es, es war sowas von episch. Oh. Und wir haben gesagt, einer von den ist der was jetzt am besten gegangen ist. Ich muss ganz aufpassen können, echt. Komplett. In schau, das Panorama mal Richtung Süden nur, Das ist einfach malerisch. Da unten ist das Meer schon. Da hinten geht es dann der Clement dazu und Belohneneuche. Kurnen. Dann der Bergkamm. Mit dem Kreuz. Jetzt muss ich umdrehen. Da hinten ein Kanin und die Julischen Alpen komplett. Valrese mit Ucea und ganz zurückspitzend noch ein bisschen was, außer vom Friol. Da haben wir auch schon keine Überschreitungen gemacht. Ja. Hammer Sache, würde ich sagen. War total eindrucksvoll. Wir fahren jetzt den gleichen wieder ab, ähm, weil ich jetzt den unten auch nicht kenne. Da kenne ich einen Kleidarmelsabflug, wir hat er doch gar gefallen, ist natürlich schwer, aber eine coole Sache. Aber wenn wir haben schon wieder neue Touren entdeckt, weil da drüben geht es weiter. Aber da haben wir gesagt, wenn wir das mit dem E-Bike probieren, dann können wir auch das komplett fahren und B die kompletten Gegenanstiege und Stiege um machen. Und das ist genau. dann echt wirklich, wirklich cool. Und also haben wir Tag ist es ein bisschen viel Schnee, Ja, da hat dann ist dann umgedreht. es Haben wir schon gewartet, was der wo, wo da Oh, geil, Hat nicht lange Wir schon den Gang du schon wieder gefunden Wow, War da unten. Krass. Das Meer siehst viel gut. Sechs gut, ja? es echt gut, ja. Ja, die Gnane um, unten, krass, krass. krass. Oh okay, Gott, ist die so von Juni? from the There's something in the Alles gut. Ja. Ausschauen, dass mir so eine Bombe eingeschlagen hätte. Das ist eigentlich nur das Umziehen vom Radl fahren. Und es war? Absolut geil. Wow. Das war Wahnsinn. Aber das ist, der Weg genau das ist von oben bis daher komplett durchgemauert mit der Hand. Das muss man sich mal feststellen. Das sind über 15 Kilometer Trail. Und wirklich ein Wahnsinn. Wow. Da stehen wir jetzt wieder. Ein bisschen weiter runter, wo wir über Nacht haben. Richtig nett da. Seht ganz wenig super Verkehr, Parkplatz. super Parkplatz, es ist Sonntag, bitte. So schaut es aus an Sonntag. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ähm, ja, wir sind ein Fan von der Gegend. Es ist einfach rauer, es ist einfach weniger, aber weniger ist in dem Fall einfach mehr. Ja. Mehr Trails, mehr Abenteuer. Uns gelang es eigentlich komplett. Das also einfach ist da perfekt. Und... Die Leute waren super entspannt am Berg. Die sie. Also wir haben sogar 50% Übernächtigung gekriegt. Ja, ja. Wenn wir das so gefeiert haben, werden wir euch dann berichten, wo das genau ist, wenn es die Karten geben. Echt crazy. Und ja, in diesem Sinne, ja. wir sind al vom Geruch, ich lese mich schon selber, jetzt kein Gutes zu. Wenn es ist da Dann ist, pupfen wir eine. Genau. Gerne was in die Kommentare, wenn es auch schon mal da wart oder gerne herfahren wollt. Oder oh, es ist etwas. Und bis zum, den den ja, genau, bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Bis Ciao. Ciao.